Ähm, Kenne ich Kennst du? in zwei verschiedenen Varianten. Nico kennt alles. Einmal mit der Flasche und dann gibt es das noch in der ja, normalen 033er bahn flaschenvariante <lacht> <lacht> Das ist unser Bier zwischen Elbe und Eider, Nordsee und Nordostseekanal, mit einem Urlaubsparadies Bau brauen wir unser einzigartiges Tidemarker <lacht> frisch von der Küste. Man dabei schon mal Zutaten Wasser Malz Hopfen also Bier Deutsch 93 Brot ja 033er 4,8 noch mal eine kleine Landkarte aufgemacht, damit man sich ungefähr vorstellen kann, von wo es kommt. Das sieht aber ja nicht, wo ich jetzt bin. Privatbrauerei Karl Hinz Mahnen, Holstein. Schöne Grüße gehen raus. Gebaut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Ja, haben wir ah. schon. So, natürlich, ich bin süchtig, Alter. Ich will auspacken. <lacht> Vier voll Pfundzahlen. Wie? Ich mal, warum denn? Also, die Hart. guck mal hier. Was ist da? Hier ist die Gerste. Ah. Das ist golden, da ein bisschen rot drinne. Bierflaschen. Edelöffnung. Sag ich jetzt mal. Noch was? Halt. du kannst nicht verlieren. Auch wenn dein Na, Griff nein, ich nicht denke, so so. Was? Ja, nicht, der ist fest und so. Na egal. Red nicht. Und wenn ich so halt der hoch. kann mhm, ich auch verlieren. Also, wenn, wenn du mal ein bisschen schwächer hast, machst du. <lacht> hast du trotzdem, ich hab keine okay, Schwäche. Also 4 Punkte, 3 äh, Punkte oder was? 4 Punkte? Das, das 90 Cent. Für 0,33? Das ist unter 1 Euro. Ja, Bäh, Da haben wir noch nie einen Unterschied gemacht. <lacht> Na klar! Das sind 0,33 und sonst äh, 0,5. Wir, wir haben mal gemacht, über einen Euro ist 0, unter 1 Euro ist 1 und unter 50 Cent... Genau, ist ja über Euro. Ist 2. Was ist über 1 Euro? Na ja, das Bier! Wenn das 90 Cent kostet? Das ist zu teuer. Na, wenn das eine 0,5-Polle wäre. Aber du musst ja auch rechnen auf 0,5. Das ist über da das über ein Euro. Jetzt mal überschlagen. Aha. Das ist auf jeden Fall zu teuer. Wenn man das so sieht, dann ist das zu teuer, ja. Aber ich glaube, das müssten wir mal auf Augen Sucht oder Augen Flucht? Das können wir jetzt mal aufmachen. Das ist das der älste. Boah. Mensch, Schön, lass bloß den Tisch hier ansehen. Vielleicht gucken wir uns mal ja, Button, ja. okay. an. Von Watten, ja. Ich finde das so auf dem Feld einen schönen Stein. Dann wollen wir den hier rissen. Ah, ja. ja, Ich hab ein Auge, oder? Ja, naja. Ja. Schöne Farbe, schön klar. Der ist nicht gut, der Schau. Der ist gut. Wo ist denn der gut? Aber nicht so gut wie die anderen. <lacht> ja, so viel haben wir ja nicht. Von anderen oder was? Warum lieber oder warum Ja, Lenz. Jo. Also, das haben wir gestern auch schon mal getestet. Das schmeckt wie nach Hause kommen. Also 6 Punkte. 8. <lacht> 10. <Acht, zehn>. Nein. 9 <lacht> maximal. Oder 8. 8 oder 9. Das sind auf keinen Fall 10 Punkte. Eine 8 Punkte oder halt? Alter, 9 Punkte. 9 Punkte oder ist Schluss für heute? Ja, aber hier laden nicht hier. Das sind schon wieder so... 8 Punkte. Neun. Das schmeckt halt einfach. Das ist wirklich, das ist richtig lecker. Special Points. Zwei Punkte oder... In dem geilen Verschluss? Verschluss? Aufschrift? Das die kleine Geschichte. Und weißt du was der Jute ist? Das ist wirklich ein top ess weil wenn du, wenn, du brauchst, wenn du ein bisschen länger brauchst, wie fünf Minuten, ja. Dann machst du zu und gehst in eine andere Bahn, fertig. Kannst nichts verkippen, wenn es umfällt, kann ich rauslaufen. Äh, also es ist das perfekte s Ja, du stellst das unten hin. Wie oft ist das passiert? Man fährt mit der Bahn. Wie oft ist das dann passiert? Nein, jetzt, ist passiert? also seitdem ich äh, keine Bahn mehr fahre, nicht mehr. Aber ah, hier, falls du dein Bier nochmal aufmachen möchtest. Pluspunkt. du brauchst die KKP1 nicht. Jetzt machen die KKP1 nicht schlecht. Die rote Zora. Red Sonja. Okay. Wobei das der ja eigentlich auch Quatsch ist, oder? In so einer kleinen Pulle, so ein Verschluss. Ich finde das nicht. Ich finde das kein Quatsch. Ich finde das gut. Es war mir mit so einem Verschluss ist ja, so doch top. Ziehst du ziehst doch sowas in einer Minute weg. Nein. Da braucht man doch nicht so einen Verschluss. Ich bin noch nicht anderer. Jetzt sind andere, du kennst du, Wibi? Also, wer ja, noch mal? Es ist doch. Der ja, ist also so. nach Hause ja. er war doch gerade hier. Oder bei der Arbeit zum Beispiel, wenn er da kommt, musst du schnell schließen. Ja? Bringst du bringst schnell Pause. raus. Pause. Oh, der Chef. <lacht> ah. Moin. 24 von 30 Punkten. Ganz knapp. Gold. Gold. Ein hervorragendes Bier von ritterlicher Qualität. Bewahre es gut und schütze es vor Gieren gegen Dieben. Welches ist nach diesen hervorragenden Trankdürsten? Sehr leckeres Bier. Ähm, ein, wie ich finde, rundum Sorglos Paket. Ja, vielen Dank, Herr Hinz. Und was gibt's es beim nächsten Mal? Nur mal einen Keller. Also, ich habe schon zwei Bier in Aussicht. Also, jetzt im rechten, jetzt im linken. Das mal eine Drillung gehabt. Ja, die ja. So Oh, Alter Schwede oh, Ist das gut, wa? Nee Ach komm <lacht> Ja, ich freu mich schon Ha Holsten knallt am dollsten also, Ja Also, wo wurden wir in seit der nächsten Mal auf wieder dabei bis dahin, wir werden sehen, ob Jens mitmacht beim nächsten Mal. hat schon so komisch geguckt. Wir werden das testen. Für euch. Nur für euch. Extrem. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Bis demnächst.